Hallo alle zusammen, in diesem Video zeige ich euch, wie man Backups erstellt und wie sie Thunderbird Daten aus einem Backup wiederherstellen können. Ich werde ihnen auch zeigen, wie sie ein verlorenes Thunderbird Profil wiederherstellen und die verlorene E-Mail Adresse in der Inbox Datei finden können und so weiter.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 Das Thunderbird-Profil sammelt eine große Menge an Daten, die im Falle eines Programmfehlers, einer Virenaktivität oder eines Computerausfalls sowie bei einer banalen Windows-Neuinstallation verloren gehen können. Wie kann ich also im Falle eines Verlustes die Profildaten von Basira Thunderbird nicht verlieren oder wiederherstellen? Thunderbird-Profildateien im Profil speichert Mozilla Thunderbird alle Benutzereinstellungen des Clients sowie Passwörter, Adressbücher, Erweiterungen und natürlich auch die E-Mail-Dateien selbst. Im Gegensatz zu anderen E-Mail-Clienten, wie zum Beispiel Outlook, speichert Thunderbird nicht alle profil in einer Datei. Hierbei handelt es sich um einen Ordner mit einer bestimmten Menge von Dateien und Ordnern. Der für den E-Mail-Klient und die Speicherung seiner Dat Daten zuständig ist. Das Thunderbird-Profil wird bei der ersten Ausführung des Programms erstellt und im Standordner gespeichert. Sie Benutzerbenutzername Benutzername, Update, Roaming, Thunderbird, Profils. In unserem Fall hat der Ordner mit den Profildateien diesen Namen. Es ist ein beliebiger, vom Programm selbst erzeugter Zeichensatz. Ein Thunderbird Benutzerprofil besteht aus einer bestimmten Liste von Dateien und Ordnern, wie E-Book- und History-Dateien, die das Adressbuch des äh, My-Klients enthalten, Zertifikatsdatenbank-Dateien und Zertifikatsschlüssel. LocalStore RDF, eine Datei mit der Position und Größe der Fenster, die der Benutzer definiert hat. MileFuseDAT, Datei für Nachrichtenmodus. also das Mile Ordner, Cache-Datei, die den Ordnerbaum des Mile-Klients anzeigt. PrefsGC, die Hauptkonfigurationsdatei von Museus Thunderbird und andere. Neben diesen Dateien gibt es im Profilordner eine bestimmte Menge von Ordnern, von denen Sie zwei auswählen können. Mal, der Ordner in dem Pop -Post den POP3-Postkonten, kann gespeichert werden und die Dateien jedes Kontos werden in einem separaten Unterverzeichnis gespeichert. IMAP Mails ist der Ordner, in dem IMAP Mail-Konten standardmäßig gespeichert werden. Die Dateien für jedes Konto werden auch hier in ein separates Unterverzeichnis gespeichert. Diese beiden Ordner speichern die gesamte Benutzerkorrespondenz, eingehende und ausgehende Nachrichten. Und für jeden Postfachordner gibt es eine separate MCF-Datei mit dem gleichen Namen wie der Ordner im E-Mail-Klient und im Online-Postfach. Sicher von Thunderbird-Daten. Mozilla Thunderbird hat keine ausgebauten Werkzeuge zur Sicherung des Profildaten oder Korrespondenzdateien der Benutzer. Wenn Sie also das Profil eines Benutzers auf einem anderen Computer übertragen müssen oder wenn der Computer oder das Betriebssystem aus irgendeinem Grund ausfällt, gibt es zwei Möglichkeiten. Verwenden Sie Software von Drittanbietern oder erstellen Sie manuell ein Profil-Backup. Dafür navigieren Sie zu einem Ordner mit Ihrem Thunderbird-Benutzer-Profil. Benutzer, Benutzername, Benutzer Update Roaming, Thunderbird-Profils. Beachten Sie, dass der Ordner Update versteckt ist. Um zu ihm navigieren zu können, müssen Sie Ihren Computer so konfigurieren, dass versteckte Dateien und Ordner angezeigt werden. Kopieren Sie den Profilordner und speichern Sie ihn an einem für Sie geeigneten Ort, zum Beispiel Laufwerk D oder externe Festplatte. Wie man Thunderbird Daten aus einem Backup wiederherstellt. Im Falle eines Computerausfalls einer windows Neuinstallation oder wenn Sie Ihre Thunderbird-Daten einfach auf einen anderen Computer übertragen müssen, können Sie dies tun, indem Sie sie aus einer früheren Profilsicherung wiederherstellen. Dafür installieren Sie Mozilla Thunderbird auf Ihrem Computer und führen Sie es aus. Beim Start erstellt die Anwendung ein neues Profil im Standardordner Profil, der Pfad, den ich vorhin gezeigt habe. Schließen Sie die Anwendung, ohne weitere Einstellungen auf Ihrem E-Mail-Konto vorzunehmen. Wechseln Sie danach zum Ordner. Sie, Benutzer, Benutzername, Update, Roaming, Thunderbird, Profils. Und ersetzen Sie den Inhalt des neuen Profils-Ordners durch Dateien und Ordner aus einer früheren Sicherung Ihres Thunderbird-Profils. Starten Sie Mozilla Thunderbird und alle ein- und ausgehenden Nachrichten, Einstellungen und Kalendareinträge werden in den neuen installierten E-Mail-Klienten übertragen. Thunderbird-Profil mit Hetman Partition Recovery wiederherstellen. Wenn aufgrund der Formatierung der Festplatte ihres Computers oder der Neuinstallation des Betriebssystems, der Ordner oder die Sicherung des Mozilla Thunderbird-Profils gelöscht wurde, können sie diese mit Hilfe von Hetman Partition Recovery wiederherstellt werden. Dafür Laden Sie Hetman Partition Recovery herunter und führen Sie es aus. Verwenden Sie das Programm, um das Laufwerk, auf dem das Profil gespeichert wurde, oder ein Backup des von Ihnen erstellten an Thunderbirds Profils zu scannen. Verwenden Sie das Programm, um zu dem Ordner zu navigieren, in dem Ihr Profil auf Ihrem Computer gespeichert wurde. Stellen Sie den Thunderbird-Ordner oder die Profilsicherung wieder her. Stellen Sie die ML-Klient-Daten aus der Sicherung mit der oben beschriebenen Methode wiederher. Ersetzen Sie also das Thunderbird-Profil durch, die wiederherstellte Profildateien. Um die Wiederherstellung eines Backups des Profils von Mozilla Thunderbird im Falle eines Verlusts zu erleichtern, wird empfohlen, eine Archivdatei (ZIP oder RR aus einer Kopie der Profilordner zu erstellen. In diesem Fall wird die Wiederherstellung eines Profils auf die Wiederherstellung einer einzelnen Dateien und nicht eines Ordners mit dem Dateien reduziert. In besonders schwierigen Fällen von Datenverlust kann der Benutzer nach einer vollständigen Analyse unter dem von Wiederherstellungsprogramm gefundenen Daten nach dem Dateinamen suchen. Suchen Sie die E-Mail-Adresse in der Inbox-Datei. Wie oben erwähnt, wird die gesamte Benutzerkorrespondenz in verschlüsselter Form in Dateien mit Namen gespeichert, die Mailbox-Ordner haben. Solche Dateien werden im Profil-Ordner in Unterverzeichnis mit dem Namen Mail und IMAP-Mail gespeichert. Alle Informationen in solchen Dateien werden durch den Mail-Klient verschlüsselt. Adressen von Mailbox, äh, E-Mail an die Nachrichten gesendet oder von denen Nachrichten empfangen wurden, sind jedoch nicht verschlüsselt. Wenn also ein Benutzer aus irgendeinem Grund unwiderruflich den Zugriff auch dann auf sein zu der Field Profil verloren hat, dann können durch Öffnen der notwendigen Mailbox Ordnerdatei eine mit einem Texteditor die notwendigen E-Mails darin gefunden und wiederherstellt werden. Wenn es zum Beispiel notwendig ist, E-Mail-Adresse mit der Endung htmn-recovery.com aus den Inbox-Ordnern wiederherzustellen, reicht es aus, htmn-recovery.com in der Suche des Texteditors anzugeben. Und es werden alle gefundenen Adressen in dieser Endung angezeigt. Und das ist alles. Wenn Sie nach dem Ansehen dieses Videos Fragen haben, stellen Sie diese in den Kommentaren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Abonnieren Sie den HateMan Software-Kanal. Vielen Dank für's Zuschauen. Wir sehen uns in den nächsten Videos.